Ich denke mir immer, ich bin so froh, dass niemand sehen kann, wie ich diese Videos hier aufnehme. Das Stativ für meine Kamera. Ich habe eins, das ist ungefähr so hoch. Das reicht natürlich nicht aus. Deswegen ist mein eigentliches Stativ der Kratzbaum. Und auf dem steht eine Schreibtischlampe. Das Kabel ist quer durch den Raum gespannt. <lacht> ich bin einfach nur froh, dass das niemand sieht. Hier auf dem Video ist toll, ist weiße Wand, eine Schranktür. Ach. Jetzt ist da keine Schranktür mehr. Mein weißes Bett. Und es sieht voll so aus, als hätte ich das total im Griff, was ich hier mache. Das Geheimnis ist, ich habe natürlich überhaupt nichts im Griff. Ich hatte gerade eine tolle Unterhaltung mit Menschen, die mich endlich auf die Idee gebracht hat, wie ich dieses Video hier machen kann. Das ist auch wieder sowas, das schiebe ich seit mindestens einem Jahr vor mir her und ich wusste einfach nie, wie ich anfangen soll, was ich eigentlich über Elastanos-Syndrom erzählen soll. Weil es gibt schon eine Milliarde Videos und Texte, die erklären, ja, das ist Kollagen und Bindegewebe und kann verschiedene Organe betreffen und da kann ich eigentlich nichts Neues mehr hinzufügen. Deswegen möchte ich mich in dem Video hier Hauptsächlich darauf konzentrieren, wie, ja, wie diese Hypermobilität bei elastanlos Danlos-Syndrom, wie die ausgeprägt ist und wie man die erlebt. Ich werde nicht darauf eingehen, welche anderen Symptome elastanlos Danlos-Syndrom haben kann, welche anderen Organe betroffen sein können und was für Probleme das sind. Weil es ist ein viel zu großes Feld und die meisten Sachen davon kenne ich entsprechend auch überhaupt nicht aus eigener Erfahrung. Ich werde euch auch mit wissenschaftlichen Hintergründen in Ruhe lassen. Ich werde ein bisschen was erklären über Gelenke und wie die funktionieren. Aber das mache ich anschaulich. Ich habe dafür einen Löffel und einen Kreisel. <lacht> ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Oh, shit. Oh, Lian, ich werde versuchen euch das einigermaßen anschaulich zu erklären, aber ich werde euch nichts von irgendwelchen Genen und Molekülen erklären, weil ja das <lacht> kann gerne jemand anders machen. Ich werde euch auch nicht die Verbiegungen vorführen. Das habe ich schon mal in einem Video gemacht. Das werde ich verlinken. Also keine Angst, es gibt hier nichts Ekliges zum Angucken heute. Der Unterschied zwischen Hypermobilitätssyndrom und Ehlers danlos syndrom ist willkürlich. Das ist auch im Moment ein relativ aktuelles Thema im medizinischen Bereich, wie diese Unterscheidung getroffen wird. Und das ist nicht unumstritten. Da gab es vor ein paar Monaten so eine neue <lacht> Entwicklung, dass ein paar Ärztinnen sich zusammengesetzt haben und eine völlig absurde Unterscheidung getroffen haben wo es dann irgendwie gar nicht um die Stärke und die Ausprägung der Symptome ging was den Unterschied ausmacht, sondern irgendwie nur darum, ob ein bekanntes Gen vorhanden ist oder ob die Familiengeschichte positiv ist also ob andere Leute in der Familie die gleichen Probleme haben und das ist völlig absurd. Also wenn ich hier von ehlers syndrom und Hypermobilität rede dann... ja, ich eigentlich immer quasi das Gleiche weil der Unterschied ist einfach nicht erforscht niemand weiß, warum die Ausprägungen zwischen verschiedenen Leuten so extrem unterschiedlich ausfallen kann die meisten Gene, die ehlers syndrom oder Hypermobilitätssyndrom verursachen sind überhaupt nicht bekannt und... ja, insgesamt wissen wir da einfach noch viel zu wenig um das sinnvoll festlegen zu können also nochmal ganz allgemein, Hypermobilität ist, wenn sich ein Gelenk weiter bewegen lässt, als das im Normalzustand der Fall ist. An für sich ist Hypermobilität weder besonders ungewöhnlich, noch irgendwas krankhaftes. Sehr, sehr viele Menschen haben einzelne hypermobile Gelenke, die sich ein bisschen weiter bewegen lassen, eigentlich ist das überhaupt kein Problem, weil das haben super viele Menschen und normalerweise ja, verursacht das so keine großen Probleme. Vielleicht ist eine Gelenk tut ein bisschen wie irgendwann, wenn man älter wird, aber es ist eben nichts Systemisches, sondern es ist dann eben eine lokale Sache. Also es tritt nur an einzelnen Stellen auf. Wenn die ganze Sache am ganzen Körper auftritt, oder halt an sehr vielen Gelenken, dann redet man von Hypermobilitätssyndrom. Elastanlos-Syndrom ist. ja, habe ich schon gesagt. <lacht> also natürlich gibt es verschiedene elastanlos syndrome und Hypermobilität ist eben nur ein Teil von der Ausprägung, die dazugehören kann. Also es ist nicht ganz synonym, aber wenn ich hier davon rede, dann benutze ich das so, als wäre es so. Nur dass ihr das wisst, dass es auch Elastanos-Syndrom gibt, wo Hypermobilität nicht das Hauptproblem ist. Und dass Hypermobilität alleine erstmal noch kein Elastanos-Syndrom macht. Ich habe mir jetzt die Handgelenkschiene angezogen, weil mein Handgelenk wehtut. Damit sind wir quasi wieder direkt beim Thema. Ein allgemeines Hypermobilitätssyndrom oder ein Elastanos-Syndrom mit Gelenkbeteiligung führt im Normalfall, irgendwann, früher oder später im Leben, zu Gelenkschmerzen. Die können stärker oder weniger stark ausgeprägt sein, das ist individuell unterschiedlich. Es ist auch so, dass die Schmerzen und die Hypermobilität nicht unbedingt an denselben Gelenken auftreten müssen. Viele von den Gelenken, die ich habe, die sehr stark hypermobil sind, tun gar nicht so stark weh. Und andersrum. Also zum Beispiel meine Schultern kann ich relativ einfach auskugeln. Klack, klack. Das ist gar kein Problem. Aber die machen nicht die starken Schmerzen. Oft ist es so, dass Leute, die Eloise-Sanus-Syndrom haben, gar nicht wissen, dass es ungewöhnlich ist. Also wenn ich von mir ausgehe, ich wusste nicht, dass es ungewöhnlich ist, ständig Gelenkschmerzen zu haben. Ich wusste auch nicht, dass es ungewöhnlich ist, sich Gelenke einhaken oder aushaken zu können. Und ich dachte, das Knacksen, was ich mit meinen Gelenken machen kann, ist das gleiche Knacksen, von dem alle sagen, es wäre ungefährlich und nicht schädlich. Allerdings ist das Knacksen, was üblicherweise als undramatisch dargestellt wird, einfach nur eine Bewegung in den Sehnen um die Gelenke. Und wenn es bei mir knackst, dann kratzen die Knochen aufeinander. Und das tut höllisch weh. Und ich dachte so: Ah ja, wenn das ungefährlich ist, dann kann ich das ja machen. Und habe das dann so als Stim eine Weile lang mit den Fingergelenken gemacht: die Knack, Knack, Knack, Knack, Knack. Ja, Hat sich toll angehört, war super. Und nach ein paar Wochen waren die Finger komplett steif. <lacht> Das war so mit 15. Ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt eigentlich falsch ist, warum das bei mir wehtut und bei anderen Leuten soll das undramatisch sein. Hat das Fernsehen mich angelogen? <lacht> ja. Für mich ist es so, dass quasi alle meine Gelenke andauernd rausrutschen. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Auskugeln. Im Deutschen ist es ein Begriff, im Englischen benutzt man zwei verschiedene Begriffe dafür und in der Fachsprache auch. Und zwar gibt es Subluxation und eine Luxation. Ne? Sub heißt unter, also ein komplettes Auskugeln und ein nicht komplettes Auskugeln. Was ist jetzt der Unterschied? Jetzt kommen wir zu dem Löffel und dem Kreisel. Wenn ihr euch so ein Gelenk anschaut, die allermeisten Gelenke in eurem Körper bestehen aus zwei Teilen. ich habe hier so eine sogenannte Gelenkpfanne. Also das ist die Gelenkpfanne. Normalerweise ist die nicht so eiförmig geformt wie dieser Löffel hier, aber für diese Vorstellung reicht's hoffentlich. Und da läuft euer anderer Knochen dann schön drin rum. Und so könnt ihr ein Gelenk drehen. Das ist das, was in dem Gelenk passiert. So entsteht eine Bewegung. Also, wie gesagt, es gibt noch besondere Gelenke, wo es ein bisschen komplizierter ist, aber die allermeisten Gelenke laufen so. Die Gelenke laufen nicht direkt aufeinander, also Knochen auf Knochen nennt sich Arthrose. Da ist noch so eine Gelschicht dazwischen. Aber da will ich euch jetzt gar nicht mit durcheinander bringen, sondern seid euch einfach bewusst, ich. Stell euch hier eine Vereinfachung vor. Das ist nicht 100% wie es in echt abläuft, sondern das ist, ja, damit ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt. So, das ist euer Gelenk. Wunderschön. Also der andere Knochen geht dann entsprechend hier weiter und nicht nach da oben. <lacht> ähm, so. Und was jetzt passiert, wenn das Bindegewebe nicht richtig hält, ist, dass die sich verschieben. Und zwar zum Beispiel so, oder so, so. Ja, schon so ein kleines Hin- und Herrutschen im Gelenk nennt sich eine Subluxation. Das heißt, es ist nicht ganz ausgekugelt. Die Flächen, die sich normalerweise berühren, berühren sich noch immer, aber falsch. Dabei ist üblicherweise der Bewegungsradius noch vorhanden. Meistens ist es so, dass die Sache sich spontan wieder richtet, wenn man das ein bisschen bewegt oder drauf rumdrückt. Und es ist nicht unbedingt schmerzhaft. Für Menschen, die kein Elastanus-Syndrom haben, ist es oft schmerzhaft. Aber bei uns ist alles da so ausgenudelt und dehnbar, dass es einfach nicht viel ausmacht. Es kann wehtun, aber im Normalfall merkt man es nicht mal. Es fühlt sich dann vielleicht irgendwie falsch an im Gelenk und man bewegt es irgendwie, vielleicht macht es dann knack und dann stimmt die Sache wieder. Also es kann auch schon eine ganz leichte Bewegung sein, also ein ganz leichtes Verschieben, was im Bewegungsablauf passiert und nicht mal einschränken muss. Und das ist dann schon eine Subluxation. Eine Luxation, also ein komplettes Auskugeln, bedeutet, dass die Flächen sich überhaupt nicht mehr berühren. Das heißt, dass euer Gelenk komplett rausrutscht. Und wenn das passiert, dann habt ihr auch immer eine Bewegungseinschränkung im Gelenk. Also es kann sich dann vielleicht bewegen, aber definitiv nicht so wie vorher. Also hat dann vielleicht einen anderen Bewegungsradius, der in eine andere Richtung geht, aber es, ja, es <lacht> läuft eben einfach nicht wie vorher. Also so ein Gelenk, Funktioniert ja wie ein Kugelgelenk im Maschinenbau. Ne? Das rollt aufeinander ab und sonst nichts. Und wenn es sich irgendwie verschiebt, ist es nur Subluxation und wenn es rausrutscht, ist es eine Luxation. Im Deutschen macht man da keinen Unterschied, das heißt beides auskugeln und wenn man es selber erlebt, kann man es auch oft gar nicht so eindeutig unterscheiden. Also es gibt irgendwie so einen komischen Zwischenbereich, wo es ja irgendwie ist es noch da drin, aber irgendwie doch nicht so richtig und wenn man da eben keine Röntgenaugen hat, dann weiß man nicht genau, was da passiert. Auch das komplette Auskugeln, also die Luxation, muss nicht unbedingt wehtun. Für Leute, die kein Elastanus-Syndrom haben, bedeutet eine Luxation üblicherweise einen Trip in die Notaufnahme. Für uns nicht. <lacht> also klar, natürlich passiert es immer mal wieder, dass ein Gelenk nicht zurückgeht. Dann braucht man natürlich ärztliche Hilfe. Aber ist bei weitem nicht in jedem Fall so. Ich kann meine Hüftgelenke willkürlich auskugeln. Also komplett auskugeln. So eine Luxation, wie ich erklärt habe. Die ne? gehen dann schluck raus. <lacht> das kann ich willkürlich machen, das tut mir überhaupt nicht weh. Es geht ohne Widerstand einfach so. Ich habe das als Kind ja, zum Einschlafen gemacht, weil es sich toll angefühlt hat. Es drückt so ein bisschen. Ich habe mich dann gewundert, warum mir morgens die Hüften so es taten. Kann ich mir gar nicht erklären. Also, es muss nicht wehtun, es kann aber wehtun. Ich weiß, dass ich häufig mit dem Handgelenk hier Sachen mache, wo es dann richtig kracht und knirscht. Und das tut furchtbar weh. Also es ist total unterschiedlich. Oft braucht es auch gar nicht viel Arbeit, um die Sache wieder zu richten. Also ich mache, ja, <lacht> das, das mache ich schon komplett unbewusst, wenn sich irgendein Gelenk komisch anfühlt. Dann bewege ich das so ein bisschen und dann passt die Sache wieder. Diese Instabilität von Gelenken führt aber sehr häufig zu chronischen Schmerzen. Die passieren über mehrere Mechanismen und es ist noch nicht 100% geklärt was genau da passiert. Also was man weiß ist, dass es eben wie gesagt mehrere Mechanismen gibt über die das zu Schmerzen kommen kann aber man kann halt schlecht von einer Person direkt sagen bei dir passiert genau dies und jenes sondern es ist immer so ein bisschen, ja, nachdenken, überlegen, nachforschen um dann rauszukriegen, was im Einzelfall da passiert. Warum verursacht diese Instabilität Schmerzen? Also zum einen gibt es die akuten Schmerzen, die passieren. Also der plötzliche Schmerz, der einsetzt, wenn man sich falsch bewegt. Da ist es zum Beispiel so, dass die Bewegung der Knochen oder des Gewebes drumherum einen Nerven treffen kann und dann direkt durch den Nerven einen Schmerzreiz auslöst. Das kann sich elektrisch anführen, das kann auch zu Kribbeln oder Taubheit führen. Das ist auch noch interessant, wenn man sich ein Gelenk auskugelt und es bleibt längere Zeit so, kann es auch sein, dass quasi das Gliedmaß drunter taub wird. Das... keine Panik, das geht wieder weg, wenn man das Gelenk dann richtet. <lacht> Habe ich öfters, wenn ich halt liege und mir dann irgendwie im Schlaf die Schultern auskugle ja, wach dann halt auf und meine Arme sind tot. Ist mir zu warm, jetzt muss ich die Schiene ausziehen. Wo war ich denn geblieben? Genau. Also, die Bewegung kann dann direkt den Nerven betreffen und so zu einem Schmerzreiz führen. Wenn das häufiger passiert, also wenn der Nerv beschädigt ist, dann repariert er sich selber wieder. Aber, ein beschädigter Nerv tut weh. Und das kann auch zu einem Dauerschmerz führen. Ein anderer Mechanismus sind Entzündungen und Reizungen im Gewebe. Durch diese ständige Bewegung, die da abläuft und aber eigentlich nicht passieren soll, gibt es natürlich dann Reibung im Gewebe, die nicht eingeplant ist. Und dadurch können sich die Sehnen, die Sehnen scheiden, das Bindegewebe eigentlich alles, was zum Gelenk dazugehört das kann sich alles entzünden Sehnenscheidenentzündungen und Tendinitis sind bei ehlers syndrom ziemlich häufig und sind auch oft ein großer Teil von den chronischen Schmerzen, die dabei entstehen Da das entzündliche Prozesse sind helfen natürlich die Sachen die gegen Entzündungen im Allgemeinen helfen das heißt kühlen Entzündungshemmende Medikamente und Ruhigstellen. Das Ruhigstellen ist wichtig, damit eben keine weitere Reizung passiert. Ihr seht schon, das sind eigentlich nur mechanische Probleme, die da passieren. Wenn wir Robotergelenke hätten, wäre Illas-Danlos-Syndrom lange nicht so schlimm. Und die dritte große Sache bei illas syndrom vor allen Dingen für Leute, die jenseits der 30 oder 40 sind, ist früh einsetzende Arthrose. Also die kann auch schon Leute unter 20 betreffen bei Ehlers danlos syndrom Und ich meine jetzt nicht Arthritis, also diese Autoimmunerkrankung, sondern wirklich Arthrose, die dadurch passiert, dass das Gelenk einfach zu stark belastet wird. Und diese Gelschicht, die das Gelenk normalerweise trennt, nicht richtig ihren Job machen kann. Das kann man sich auch gut vorstellen diese Gelschicht, wenn die hier dazwischen schwimmt und wir bewegen das Gelenk aber seitlich dann kommen wir über diese Gelschicht raus und kratzen auf dem Knochen rum. Und es ist ja auch so, dass das Bindegewebe quasi diese Position hier stabilisiert und das Bindegewebe hält aber nicht richtig und dann passiert da eben ein Kackmist. Und so kann dann auch schon relativ früh Arthrose und im Gelenkverschleiß entstehen. Und auch hier ist es so, dass Ruhigstellen oft hilft. Die vierte Sache sind Muskelverspannungen. Warum Muskelverspannungen? Das hat das Bindegewebe mit Muskeln zu tun. Das Bindegewebe hält ja die Gelenke zusammen. Wenn das Bindegewebe diesen Job nicht richtig macht, wer macht den dann? Die Muskeln! Dadurch müssen Leute mit ehlers syndrom quasi immer dauerhaft viel mehr Kraft aufwenden, um ihre Knochen zusammenzuhalten. Die meisten von uns machen das unbewusst, also das lernt man einfach, weil man so aufwächst und sein ganzes Leben so lebt, dann ist das selbstverständlich. Aber es führt dazu, dass wir viel leichter erschöpft sind, dass es für uns viel anstrengender ist, aufrecht zu sitzen oder zu stehen, und dass unsere Muskeln sich sehr häufig verspannen. Ist ja logisch, wenn meine Muskeln die ganze Zeit die Schultergelenke <lacht> im Sockel halten müssen, dann krampfen die irgendwann. Und auch akuter Schmerz kann dazu führen, dass sich die umgebenden Muskeln verkrampfen. Häufig ist es so, wenn sich ein Gelenk subluxiert oder komplett auskugelt, dass es dann drumherum Verspannungen gibt, einfach weil dieser Schmerzreiz zu dieser Verkrampfungsreaktion führt. Bei Verspannungen hilft es natürlich, sie zu massieren, sofern das nicht weh tut, aber es kann auch Wärme helfen und ein ganz wichtiges Thema ist Physiotherapie. Warum hilft Physiotherapie bei ehlers syndrom Das sind zwei Dinge, die helfen. Zum einen kann leichte Muskelbewegung Verspannte Muskeln lösen. Wenn ich zum Beispiel starke Rückenverspannungen habe, dann mache ich nicht immer eine Rückenmassage, sondern ich gucke halt, dass ich Rückenübungen mache, weil durch diese Übungen sich auch die Verspannungen dann lösen. Die zweite wichtige Funktion von Physiotherapie ist die Steigerung vom Muskeltonus. Muskeltonus, was ist das denn schon wieder? Das werde ich erklären. Ich erkläre heute alles. Au! Muskelkraft ist, wie viel dieser Muskel leisten kann und Muskelausdauer ist, wie lange der Muskel das leisten kann. Was ist jetzt Muskeltonus? Muskeltonus ist quasi die Grundanspannung vom Muskel. Das heißt, wenn wir entspannt sind, tut sich der Muskel niemals komplett entspannen. Sondern es ist immer eine gewisse Grundanspannung da. Und das ist das, was wir bei Elastanus-Syndrom brauchen, einfach um unsere Knochen zusammenzuhalten. Diesen Muskeltonus kann man erhöhen durch bestimmte Übungen und es sind andere Übungen, als man braucht, um Muskelkraft oder Ausdauer zu erhöhen. Wenn ihr Physiotherapie macht, und die meisten PhysiotherapeutInnen kennen sich ja nicht aus mit Elastanus-Syndrom. Wenn ihr das macht, fragt ganz spezifisch nach Übungen, die den Muskeltonus erhöhen. Diese Übungen passieren mit wenig Widerstand, meistens nur mit dem eigenen Körpergewicht. Sie laufen auch eher langsam ab und sind ohne Stöße. Also keine abrupten Lastwechsel. Also wir kriegen ja oft gesagt, wenn wir Schmerzen haben, mach halt mehr Sport. Aber das ist für das und Syndrom einfach der falsche Tipp, weil unter Sport stellen wir uns halt was komplett anderes vor, als diese Übungen, die den Muskeltonus erhöhen. Bei diesen Übungen ist es wichtig, sie regelmäßig zu machen. Wobei regelmäßig, eben je nach Gesundheitszustand, was komplett anderes heißen kann. Und es das heißt auch nicht, du musst jeden Tag eine halbe Stunde diesen Übungen machen. Jeden Tag 30 Sekunden ist besser als 0 Sekunden. Und auch einmal die Woche zwei Minuten ist besser als nie. Also einfach so viel wie geht, nicht überlasten, einfach ein Level suchen, das man auch halten kann. Das ist das A und O. Aber warum ist es denn so, dass wir mit Elastanus-Syndrom oft so wenig Kraft haben und so wenig leisten können? Auch hier gibt es natürlich verschiedene Mechanismen, wie das passieren kann. Zum einen gibt es relativ viele Krankheiten und Probleme, die zusammen mit Ehlers-Danlos-Syndrom auftreten. Wenn ich jetzt anfange, das aufzuzählen, sitze ich morgen noch hier. Deswegen nur kurz die drei Top-Kandidaten. Das sind zum einen Dysautonomie, also zum Beispiel POTS. Das heißt, dass der Körper so ein Problem hat, ja, Blutdruck und Pulsfrequenz richtig zu regeln und man deswegen Probleme hat, wenn man aufrecht steht oder sitzt, dass es dann zu Kreislaufproblemen und sogar Bewusstlosigkeit kommen kann. Das andere ist MCAS oder Mastzellenstörungen allgemein. Das ist sowas ähnliches wie eine Allergie, funktioniert ein bisschen anders, ist aber auch eine Überreaktion vom Immunsystem. Die kann, muss aber nicht typische Allergiesymptome auslösen. Sie kann auch völlig unspezifische Symptome auslösen, wie starke Müdigkeit, neurologische Ausfallerscheinungen, Magen-Darm-Probleme, Reizdarmsyndrom und vieles weitere. Das dritte ist Gastroparese. Gastroparese, Gastroparese heißt Magenlähmung. Das heißt, dass der Magen das Essen nicht schnell genug weiter transportiert. Das führt dazu, dass man sich ständig voll fühlt, nur wenig auf einmal essen kann, kann auch zu Übelkeit und Erbrechen führen. Das gleiche kann bei EDS auch mit dem Darm passieren. Das heißt, dass der Darm einfach Sachen nicht richtig transportiert. Und dann kann es Verstopfungen geben und eben auch wieder Übelkeit und Bauchschmerzen. Diese Sachen können natürlich zu starker Erschöpfung und Krankheit führen. Aber auch ohne diese zusätzlichen Probleme, kann ehlers syndrom einen ziemlich fertig machen. Nämlich zum einen, das habe ich schon gesagt, weil die Muskeln viel mehr arbeiten müssen. Und deswegen einfach ganz normale Bewegungen für uns viel anstrengender sind. Und es ist auch so, dass Gelenke, die zu weich und zu biegsam sind, nicht so viel Widerstand bieten, wie andere Gelenke. Wer zum Beispiel Finger hat, die sich leicht nach hinten biegen lassen, wird viel fester zupacken müssen, um irgendwas richtig zu greifen, zum Beispiel einen Stift. Oder wenn man handwerklich arbeitet, dann das Werkzeug richtig zu packen. Das ist viel anstrengender, braucht viel mehr Kraft, führt häufig zu Verkrampfungen und Verspannungen und kann auch richtig wehtun. Da gibt es Tipps und Tricks, nämlich hauptsächlich Bandagen, Schienen und Ringsplints. Ringsplints sind Ringe, die die Fingergelenke stabilisieren. Das ist eine richtig coole Sache, gibt es aber leider in Deutschland nicht auf Rezept, sondern muss man sich im Internet bestellen. Und kostet das Billigste, was ich gesehen habe, waren glaube ich 15 Euro pro Ring, also pro Gelenk. Das ist aber eine Super Sache, wenn man starke Schmerzen zum Beispiel beim Schreiben hat oder feine handwerkliche Arbeiten machen muss, zum Beispiel was Schleifen oder so, da kann es unheimlich helfen, wenn man einfach viel weniger Kraft braucht, weil ja quasi dieser Ring dann die Funktion von dem Bindegewebe ersetzt und das Gelenk auch richtig stützt. Ein weiteres Thema ist natürlich der chronische Schmerz. Schmerzen sind für den Körper eine extreme Belastung. Das ist ja ein Warnzeichen, das löst im Körper eine massive Stressreaktion aus, und wenn man das andauernd hat, dann läuft der Körper quasi ständig in dieser Stressreaktion drinne. Und das macht einen natürlich fertig, da braucht man gar nicht viel drüber zu reden. Deswegen ist es ziemlich wichtig zu gucken, dass man diesen Schmerz irgendwie unter Kontrolle kriegen kann. Um diesen Schmerz unter Kontrolle zu bringen, gibt es viele, viele verschiedene Methoden. Medikamentöse Methoden, können zum Beispiel entzündungshemmende Medikamente sein, die entsprechend die entzündlichen Prozesse eindämmen es können auch einfach zentral wirksame Schmerzmittel sein die schlicht und einfach den Schmerz ein bisschen regulieren es können Supplemente sein, also zum Beispiel Magnesiumtabletten die helfen, dass die Muskeln sich nicht so stark verkrampfen es können auch krampflösende Medikamente sein also Muskelrelaxans Gegebenenfalls können auch Medikamente gegen Nervenschmerzen helfen, wenn das einen großen Anteil der Probleme ausmacht. Das war's glaube ich schon. Bestimmt gibt es noch mehr, aber das sind jetzt alle, die mir gerade einfallen. Nicht medikamentös können helfen wärmen, kühlen, ich weiß, ich weiß, <lacht> macht das was euch am besten hilft, wärmen oder kühlen, Schienen und Bandagen zum Stützen, also ruhig stellen, entlasten, Massagen können helfen und leichte, angepasste Physiotherapie. Also diese Bewegung, eben um die Muskel zu stärken. Beziehungsweise hauptsächlich eben den Muskeltonus. Gibt sonst noch was? Fällt mir im Moment nichts mehr ein. Also. Das Wichtigste für mich persönlich, um die Sache irgendwie zu managen, ist einfach zu wissen, was da abgeht und zu wissen, dass ich mich schonen darf. Wenn ich Schmerzen habe, dann ist es gerechtfertigt zu sagen, ich mache jetzt mal nichts und ich ruhe mich jetzt stattdessen aus. Und eben gerade auch dieser Zusammenhang, zwischen Müdigkeit bzw. Erschöpfung und Schmerzen. Den fand ich persönlich für mich sehr erleuchtend. Jetzt fällt mir erstmal nichts mehr ein. Vielleicht mache ich irgendwann eine strukturiertere Version von dem Video. Wahrscheinlich aber nicht, weil es einfach viel zu viel Energie kosten würde. Und jetzt habe ich das Video ja schon gemacht. Guckt auch in die Beschreibung, da habe ich nochmal die EDS-Infosammlung verlinkt. Da steht noch mehr Zeug drin. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach. Guckt euch auch meine anderen Videos an. Aber da ihr immer nur dieselben Leute meinen Channel angucken, <lacht> kennt ihr die wahrscheinlich eh alles schon. Ähm, was kann man denn noch so sagen? Gehabt euch wohl!